Reisende müssen sich in den kommenden Tagen wieder auf Einschränkungen einstellen. Für morgen und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi Personal mehrerer Flughäfen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Hunderte Flüge sollen ausfallen. Bei der Bahn hat die Gewerkschaft EVG am Freitagvormittag Streiks angekündigt. Der Fernverkehr wird bis zum Mittag vollständig eingestellt. Bahnfahren wird wieder schwierig bis unmöglich. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG legt das Schienennetz lahm. Acht Stunden lang, am Freitag von 3 bis 11. Und das noch bevor die nächste Verhandlungsrunde mit der Deutschen Bahn überhaupt stattgefunden hat. Wir haben bisher nichts Verhandlungsfähiges bekommen. Irgendwann müssen wir den Druck erhöhen, damit wir dann auch verhandlungsfähige Angebote haben, über die wir dann reden können. Sonst vergehen die nächsten acht Wochen und wir reden immer noch. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 12% mehr Lohn bei den oberen Einkommen oder mindestens 650 Euro mehr pro Monat, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das Angebot der Deutschen Bahn bleibt deutlich darunter. Die Bahn findet den erneuten Streik unnötig und rechnet mit erheblichen Auswirkungen, auch nach Streikende. Die Züge sind nicht mehr da, wo sie sein sollen, die Mitarbeitenden sind nicht mehr da. Also es wird erhebliche Beeinträchtigungen geben und wir werden sicherlich im Laufe des Freitags sehen, inwieweit wir regional starten können. Aber es wird erhebliche Auswirkungen geben. Das kann man heute schon sagen und wir werden, wie immer, wie Sie das gewohnt sind, für die, äh, unsere Reisen so viel wie möglich an Kulanz auch bereitstellen. Wer kann so? Die Bahn soll möglichst nicht am Freitag reisen. Schon gekaufte Fahrkarten sind bereits jetzt und bis zum 25. April gültig. Nicht nur Bahnfahren wird schwierig, auch die Flughäfen werden vom Sicherheitspersonal bestreikt. Hamburg, Köln, Bonn und Düsseldorf von morgen an bis Freitagabend, Stuttgart nur am Freitag. Insgesamt fallen hunderte Starts aus, einige Landungen seien aber möglich.